Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Veganik. Heute zeige ich euch was, nämlich was ihr aus einem Putty machen könnt. Diese Patties für Burger, die kennt ihr alle. Ähm, von Veganik gibt es zum Beispiel den sehr, sehr leckeren Big Black Bean Burger. Nein, der heißt wirklich so, ja. Also der Big Black Bean Burger, eben aus schwarzen Bohnen gemacht, ist ein sehr, sehr leckerer Burger, aber den müsst ihr nicht klassisch immer als Burger essen. Und was man noch aus so einem Putty machen kann, zeige ich euch heute. Das ist also die fertige Bolognese aus dem Big Black Bean Burger. Das Ganze könnt ihr natürlich auch noch wieder weiter verändern. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel mit frischen Zwiebeln arbeiten, ihr könnt mit Oliven arbeiten, ihr könnt noch mit Paprika arbeiten. Aus meiner Sicht braucht es das aber gar nicht, weil der Big Black Bean Burger schon so gut vorgewürzt ist, dass der zusammen mit der Tomatensoße wirklich einen richtig schönen, kräftigen Geschmack hat. Die Tomatensoße übrigens könnt ihr auch hier bei Veganik schon als Video sehen, wie man so eine Grundtomatensoße fertig machen kann. Dann hat man die immer schon zu Hause und auch den Parmesankäse, den ich nochmal benutzt habe, auch den findet ihr hier bei den Videos. Also das Ganze dann für heute mal eine Idee, was man noch mit so einem Burger Party machen kann. Und wenn ihr das Ganze nachmachen wollt, hier unten drunter sind sämtliche Zutaten sowie die Zubereitungsschritte. Und ansonsten bei Fragen an mich, schreibt mir gerne eine E-Mail an veganic.de Dann gibt es jetzt hier leckere Pasta und dann viel Spaß und bis zum nächsten Video. Tschüss!